Hi und willkommen, mein Name ist an die und ich euch zurück zu Let's Play King Nummer 3. In der letzten Folge haben wir den finalen Boss sehr nord erledigt und das Ending angeschaut. Und ja, ähm, ich stehe jetzt hier und hinter mir steht auch was. Das ist ein Kampftor, so wie wir es im Schlüsselschwertfriedhof gefunden haben. Und ja, ähm, ich habe wie hier folgende Nachricht bekommen als ich das spiel geladen habe nach dem finalen kampf und ja diese dinge haben sich jetzt überall in den ganzen welten ja verstreut und wir müssen die also wir müssen nicht aber wir können die mal alle suchen und finden und das habe ich auch gemacht ich habe die auf screen schon gesucht und mir alle notiert wo ich die noch mal finden kann 14 stück habe ich gefunden und ich habe mich ein bisschen im internet so Schlau gemacht, ob man die Bosse noch mal wieder bekämpfen kann. Nein, also ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Also, minispielmäßig gab es hier ja so viele Sachen zu erledigen, aber optionale Bosse. Ja, ein optionaler Boss wartet, glaube ich, im 14. Kampftor. Aber ich glaube nicht, dass es das irgendwie ein Story-relevanter Boss ist oder so. Also, ich habe mich da aus Versehen schon ein bisschen gespeilert aber das ist jetzt auch nicht so tragisch, finde ich jetzt. Finde es ein bisschen tragisch, hat wir die ganzen Bosskämpfe nicht mal neu machen können. Also ja, ich glaube hinter diesen Dingern warten einfach nur so Wellen von Herzlosen und so. Und ja, das ist ein bisschen schade. Deswegen habe ich irgendwie so hoffnungen dass irgendwann DLCs kommen und so. Aber ja, mal schauen. Bei Final Fantasy 15 kommen ja bis heute noch DLCs raus und das Spiel ist auch schon was zwei, drei Jahre alt. Ne? So, jedenfalls, wir sind jetzt hier drin Ich habe screen noch ein bisschen geschmiedet mir fehlen nur noch vier gegenstände die ich schmieden muss so und ich strecke mich mal jetzt ein bisschen und ja durch oh, das an das, ist das Ultima schwert oh, geil, ne und ja dann habe ich geschmiedet und das ist richtig abgefahren um Kombo, Kombo bus und situations -Bus. richtig gute sachen und ja ist glaube schon voll hoch gelevelt und ja damit trocken wir jetzt hier die ganzen Dinger weg ne? habe ich Fertigkeitspunkte mäßig äh, ja das habe ich abgestellt äh, gut von was habe ich mir noch gemacht Weißt immer noch nicht was das hier sein so. so Gegner Schmieden Spielrekord und Futterhalben fehlt uns noch was wo ich nicht weiß ob man das irgendwie komplettieren kann also jedenfalls Schmieden habe ich alles hergestellt bis auf vier sachen das sind waffen für dollar und gofi und habe ich auch nachgeguckt wie man die erstellen kann und man bekommt belohnungen aus den kampftoren und diese muss man dann benutzen um bestimmten gegenstand herzustellen und ja den sinne sage ich dann wir gehen mal da rein und fangen jetzt endlich mal an die ganzen dinge ja abzustauben sollte jetzt eigentlich nicht so schwierig sein oder außer Schwierigkeit geht jetzt hier noch voll Möhre nach oben, also ja, einer zwei sind im Olymp und da ist der erste. Und ich gehe so alle nach der Reihe ab, also erst eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie macht 19, also 13, 14. Jetzt 14 kommt wahrscheinlich ein extra Part, weil da ein optionaler Boss wartet. Und ja, dann gucken wir mal, wie hat hier so los, wird hier so abgeht. so ich mache eine menge schaden ich habe so blöde effekte wie ultima form zeig mal das ding noch nicht auf screen eingesetzt also ist eine anspielung an die überform kommt nicht langsam und ja, damit gehen wir irgendwann mal in den finalen Kampf und versuchen sehr not zu verdreschen. So, ich will sehen. Oh, es gibt kein Finale Ding hier von. Ja, okay, doch, aber Guck ich meine ganzen Schlüsselschwetter an Guck, ne? Ja, so schwer schaden kriegen wir jetzt hier nicht. Also, hier ist jetzt hat erste dingen, aber trotzdem ich schwieriger wird natürlich. Meine da bin ich ein bisschen schade. Wir also, können nicht auch so bekämpfen. Es gibt keine optionalen Bosse, so Data, falls oder irgendwie so was Feuerknöpfe geheimer bricht. 1 ein Dokument mit sehr wichtigen Informationen du kannst kann sie auf den gummi lesen. Oh, ist das, das letzte Ding, was uns da fehlt? Na. Okay, äh, ich überlege gerade, wie weit ist das jetzt bis da oben hin? Bis ganz da oben hin, wo Zeus ist. So, was habe ich? Ich habe, Weiß nicht. konterbus ja, den Schaden deiner Blockkonton um 50%. Ja. Warum nicht? haben hier, Geheimer bricht. man bricht 1. Okay. Erinnerungen bin ich am Leben. Ich wachte in einer Zelle auf. Ich war allein, bis die Forscher kamen mit ihren Tests und nicht enden wollen. Fragen ist alles mal um rausfinden, wer ich bin. Hätte ich keine Antwort für sie parat. Vier Freunde und ein Schlüssel, das war alles, was mein Gedächtnis hergab. Ich konnte mich nicht mal an meinen Namen erinnern. Man nannte mich dort einfach X. Mein einziger Trost war die beiden Jungen, die mich von Zeit zu Zeit besuchen, um mit mir zu sprechen. Wir Freunde und ein Schlüssel. Ich kam im Mann um mich aus meinem Gefängnis zu freien Er trug eine Augenklappe. Okay, äh, mehr konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen. Selbst jetzt Jahre später fühle ich mich keinen Schritt weiter. Äh, ich weiß noch immer nicht wer oder was ich bin. Möge mein Herz der Schütze sein, der mich leitet. Verfasser unbekannt. Okay, oder ist jetzt hier. hier die eine, die gefehlt hat bei diesem Treffen? mit Luke, mit luxo und den anderen und er ja, hat sich das ist immer noch schockierend für mich glaube, euch gemein ich, ich glaube irgendwie kürzer, ne? ja siegbar ist luxo also dort hätte ich jetzt nicht gedacht ich habe irgendwie mich mehr darum gekümmert wer der meister aller meister war und ich habe irgendwie gerechnet dass siegbar irgendwie was mit dem zu tun hat also war also er ja auch aber ich habe gedacht, Siegbar wäre vielleicht der Meister aller Meister wegen weiß nicht, deren Charakter sieht irgendwie ähnlicher aus so. Und ja, dann kommt auf einmal Luxo und sagt: "Hey, ich bin Siegbar." Boah. Aber meine Theorie, die ich im Dream drop Distance vor Jahren schon äh, erwähnt habe, ist eingetroffen. Siegbar ist irgendwie noch ein bedeutenderer Bösewicht als Seer dort. Wie es aussieht, wenn Kingdom Hearts irgendwann weitergeht, dann äh, wird war wahrscheinlich der Bösewicht sein. Keine Ahnung. Und die anderen, weil wegen diesem Schachspiel. Ja, sehr äh, ja kurs hat ja wieder hier so ein neues Spiel angefangen, ne? Mit sieben, ich glaube sieben schwarzen Figuren und eine weiße. nehme man die sieben Figuren sind hier die, ja die Vorteilers hier. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch noch heißen. Ja, diese die sie alle diese Masken tragen. Luxo und Meister aller Meister vielleicht. vielleicht sind das die Böse, möchte keine Ahnung. Jedenfalls Kampf Nummer zwei Also Theorie ich mag so richtig über Theorien so und Kingdom Hearts so Theorien über Kingdom Hearts hier aufzustellen. Ich habe nur leider niemanden, mit dem ich über Kingdom Hearts reden kann. Das ist ein bisschen doof. Also niemand, den ich kenne hier jetzt so für Kingdom Hearts, was ich voll doof finde. Früher, aber jetzt nicht mehr. Weil wir müssen diese Dinger kämpfen, die sind voll nervig. Die ultima macht, macht dicke Schaden, jetzt sogar noch mehr wahrscheinlich. Wir haben echt ein schwert merkt ich auch gerade. DLCs soll es ja noch geben in diesem Spiel irgendwann ich hoffe die werden es auch recht bringen ich will optional bekämpfen also allein schon so ein modus mit dem man alte bosse bekämpfen kann wäre schon gut also wenn sie wenigstens das schon einführen dann wäre ich schon zufrieden damit haben sie irgendwie weiß nicht Kackt. Ich meine selbst Kingdom als 1 hatte schon, weil nicht, drei optionale Bosse in der Normalversion. Ne? Mein Gott, kann ich dann einsetzen? Ja, okay, Situation ne? Das bedeutet hier die, diese Leisten tun sich voll schnell aufladen, glaube ich. Oh Gott, ich vielleicht mal Dings hier einsetzen. Okay, ich kann halt nur auf Maximum. Okay. Das noch erleben. Ich nehme an, ich habe alle Spielrekord oder so. Oh Gott. Ja, also ich habe fast alle. Trophäen in diesem Spiel. Ich habe eine von wenigen Trophäen ist noch die, dass ich irgendwie. Oh Gott. Ich habe eine Trophäe ist noch irgendwie, dass ich äh wow. so auf Level 99 springen muss. Denn ja, mit dem Gummifon noch einige Sachen, ja also alle Gegner finden und so, alle Sachen geschmiedet ich glaube, das sind jetzt nicht so Sachen, die jetzt so schwer zu kriegen sind. Ich brauche nur noch vier Sachen schmieden. Nehmen an, die letzten Gegner finde ich hier in links in den Kampftoren und ja, dann müsste halt eigentlich schon bald voll sein. Und dann sehen wir vielleicht auch die Platin-Trophäe ja on-screen und weg gesagt tut ja gerade voll hochleveln ne? kosmischer gurt plus einmal bricht zwei so, nächstes ist in twilight town vor dem herren aus weiß nicht besonders schwer die Dinger hier alle zu finden also bei einigen habe ich mir so gedacht, an diesen Orten werden vielleicht welche sein oder so. Also, ja, hoch mal die Zeit. Tun wir das mal hoch. Da könnte ihr mal ein paar FP bekommen, Leute. Dann habe ich zwei Meisterprüfungstagebuch. Seit ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, um mich auf die Meisterprüfung vorzubereiten. Sind einige Tage vergangen kurs hat darum gebeten, freigestellt zu werden, um die gleiche Pilgerreise zu unternehmen. Doch mir scheint, obliegt es mir als erste die Welten zu bereisen, die in den alten Märchen Erwähnungen finden. Bis vor wenigen Jahren kannte ich nur meine eigenen meine eigene Welt, ein Fleckchen Erde, das vom Meer umgeben war. Ach, was hatte ich von der Welt jenseits dieses Horizont geträumt. Ja, mich nach ihr gesehen. Mit Hilfe aus der Zukunft verließ ich schließlich dieses Nest. Auf den langen Weg bis an der Seite meines Meisters kam ich mit der Dunkelheit. In allerlei Formen in Berührung. Schon damals wusste ich ganz instinktiv, so erschreckend ihre Kraft auch war, man konnte sie für sich nutzbar machen. Sie meistern. Er ist von hoher Abstammung. Er geht zurück auf die allerersten Meister aus dem Zeitalter der Märchen. Aber ich bin nicht so weit gereist, nur um mich seiner Verherrlichung hinzugeben. Ich werde es ihm gleich tun, ihm ebenbürtig sein. und diesen Zweck muss ich lernen, die Kräfte geboren aus der Dunkelheit und aus dem Licht gleichermaßen zu beherrschen. Sehr nord. Okay, ja. Das war ein bisschen offensichtlicher fehlt hier noch hm. ah, Spielerekord. -Rohr. guck mal ewigkeitskreise haben wir deutlich oh, gegner spielen jemand dafür gibt es auch noch so viel keine ahnung ja ich weiß was die gegenstände sind die ich brauche für spiele klamotten aber ich müsste das je nachdem wie viel ich bekomme vielleicht ein paar mal mehr machen so äh, nein weltkarte ja wir leveln jetzt hier extrem hoch und ja das Ding ist hier echt doof man hat so gut wie gar keine optionalen bosse man hat gar keine optionalen Bosse außer jetzt im kampf 14 also da finde ich ein bisschen doof jetzt guckt mal die ganzen optionalen boss 1 und 2 an und hier ist ja gar nichts das ist ja fast so schlimm wie Chain of Memories. Also okay, Dream Drop Distance hat auch nur einen optionalen Boss, aber guck dir mal einer Birth by Sleep an. da alle, hat sehr ja. mysterious Figure, äh, no hard Rüstung von herkus War richtig krass, was da ist hat. es die erste nur ein äh Rang 2 waren ein, waren die vorigen auch schon lang zwei? Ich weiß es nicht. Ja, lass mal sehen. Hi, niemand. Boah. Das sagt. Wie schnell wir hier hochleveln. Hey, Euch hatten wir auch noch gar nicht. Ja, wo seid ihr in der Story gewesen? Bei der von Donald. Ne? Oh, ihr seid ja noch nerviger als im zweiten Teil. Also, eine Sache irgendwie, so normale Gegner mäßig haben sie gute herausforderungen so gemacht ne? aber jetzt mit Bossen und so das finde ich ein bisschen doof haben schon jetzt man sieht ja die hat jetzt die backen kriegen Bosse und so was alles zu machen aber wir dann doch lieber schon so echte kämpfe haben man wenigstens die boss hier wieder bekämpfen kann ich meine komm schon ja, gut meine mp band gleich auch schon teleportiere mich zu den geil Dreck. Oh, ich hab den auch gut Wunderbar, Boah. Ja, das brauche ich. Das brauche ich. Dunst Kristall. Ich muss ja noch mal erledigen. Ich glaube, ich brauche zwei von den Dingern. Okay, da ist noch mal noch mal den Kampf machen. Also, ich aufs Screen machen. Nee, machen wir jetzt noch kommen. Es ist nicht so lange gedauert. So. Ja, sonst ist es halt, ne? ja. Jedenfalls, Geimer bricht drei experiment am Herzen. Notiz zum äh, subject X Auszug 1. Das Subjekt ist weiblich, etwa 15 Jahre alt. Sie war kurz nach Sonnenaufgang beim Forum in der Mitte der stattgefunden. Nach sieben Tagen Beobachtung sprach sie ihre ersten Worte, wusste jedoch ihren Namen nicht. Das Subjekt weist Symptome einer tiefreichenden Amnesie auf und zeigt besorgte Interesse an, welche Welt. Es sich befindet ihre worte deuten darauf hin dass sie ihre heimat wird zusammen mit ein paar freunden verlassen hat An die namen ihrer einzigen gefährden kann sie sich jedoch nicht erinnern alle bemühungen dieser erinnerung in ihr macht suchen sind auf heftige ablehnung gestoßen anstimmterweise stellte seine nachverschmerung über das herz ein nachdem er anfänglich experimente an mir durchgeführt hatte es gelang mir nicht zu ergründen was genau der grund war doch irgendwas machte mir machte ihm angst aber dieses neue mädchen ist genau wie ich es besitzt keine Erinnerung. Es ist das perfekte Versuchsobjekt, um die Arbeit meines Meisters fortzusetzen. Und davon sollten Sie auch profitieren. Indem Sie Ihr Herz erforschen, haben wir einen direkten Zugang zu Ihren Erinnerungen. Ich selbst habe bereits Fortschritte dabei gemacht, meine verlorene Vergangenheit dank dieses Experiments zurückzugewinnen. Äh, wer ist sie? Woher kommt sie? Dies sind die Fragen, die kein Wissenschaftler einfach ignorieren kann. Das gleiche gilt für die Worte, die sie vor sich hin Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet. Sehr nord. Aber diese eine in den pinken Klamotten, ja, ich nehme an, das ist sie. Ich nehme an, dass irgendwie Mädchen über das Axel und Sykes geredet haben. Und ja, mir ist aufgefallen, nachdem ich mir die ganzen Cutscenes, die Aufnahmen mal angeguckt habe, voll viele Fragen wurden voll überhaupt nicht äh, beantwortet. Also das ist ein Problem. Also. Diese blöde Kiste, ne? Von dem jeder wissen wollte, was da drin ist. Wenn man nicht auch, was da drin ist. Dieses Mädchen, weil das excel und Zeigs geredet haben. Auch keine Ahnung, von wem die da geredet haben. Also, warum wurden so viele Sachen hier offen gelassen. Also, hm, könnt ihr auch nicht machen. Hallo, wir warten hier 15 Jahre oder so. kommen also, wir hatten hier so 12 13 jahre dann irgendwie weiß ich werden die ganzen sachen die er erwähnt wurden nicht gelüftet das finde ich ein bisschen doof also kommt schon und der jetzt so machen einfach Oder luxor der tor irgendwie so eine karte gegeben so ja das könnte irgendwann das blatt wenden weil es damit auf sich gehabt ist man auch nicht also heute da geht so nicht Mein spiel ist aus awesome und so aber trotzdem ich würde auch gerne mal einige fragen hier beantwortet bekommen aber irgendwie habe ich nur so fünf fragen beantwortet bekommen und zehn weitere sind aufgetaucht also ja, schlimm war noch nicht in irgendeinem anderen kingdom hat ich teleportiere mich nicht so weit okay Boah, jetzt bist du natürlich weg, da ist klar. Ich habe den von dort da hinten noch. Oh, ja, ja. Ganzes Spiel war von Anfang bis Ende gut. Ne? Nur am Ende haben sie dann so ein bisschen, weiß nicht, nachgelassen, finde ich. Das, das tut mir irgendwie weder zu sagen. Also Also, erst irgendwie er hat alles richtig gut angefangen mit dem Kampf gegen Aqua und dann war Aqua gegen Vanitas. Also, er hat alles richtig gut angefangen. Glaube ne? ich, glaub, ich kriege jetzt auch ein Dunstkristall. Ne? Ich habe da jetzt irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, ich krieg nichts ne? ich krieg nichts was ich verarschen oh, zwei von diesen dingern oh. äh, spielzeug wo der finale Boss war galaxy toys eingang, habe ich mir notiert na wo der finale boss war das ist erst mal vier gewesen äh, ja. Dann am Anfang, am Eingang, oder? so also, ich bin jedenfalls notiert, also. Ich würde schon so, weiß ich nicht, notieren, damit mein zukünftiges Ich das auch versteht, also. Da wo der finale Boss war. Verstehst du es? Ja, war das überhaupt dings? Hier magie spar combo Ich gar nicht nachgeguckt jetzt. Okay, das ist irgendwie so. Mogi Shop, on, oh so, ich kann ja noch mal nachgucken, aber ich glaube, Ultima war voll hochgeballert. Ja, so. hier yeah, wird niemals Wache plus natürlich jetzt mal das hier erstellen ne gesagt jetzt brauche ich noch so ein Dingen ja hier. also hier hat man da irgendwie die Bosse reinpacken können jetzt mal ganz ehrlich gehst hier rein und dann bekämpfst die Bosse noch mal wenn man was will ich hier bin jetzt normalen Herzlosen guck mal was ich mit dem mache tot also nicht hätten sie doch ein bisschen mehr was hier machen können kann man nicht vorstellen dass das so schwierig ist zu programmieren die bosse noch mal hier einzupacken mit ein paar mehr hp und angriffskraft also was also kann man jetzt nicht vorstellen hat das so schwer ist das zu programmieren Okay. Was soll man machen? So ist das Spiel halt rausgekommen, ne? Die Hoffnung nach DLCs, das alles noch ein bisschen verbessern, ja gut. Ich meine, Final Fantasy 15 hat ja unglaublich viel DLCs noch rausgebracht. Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Also bitte, vielleicht ist jetzt hier auch der Fall, ne? Ja, auf jeden Fall gut. ärgert mich dass ich diesen einkampf vorhin gerade noch mal gemacht habe und nicht ein jenst kristall bekommen sterbt ich habe gar nichts jetzt habe ich weiß oh, ich dachte du bist ein gegner und ja War schon mit diesen dingen wieder final elixier einmal bricht vier ich hoffe ich gehe jetzt irgendwo anders noch ein dunst kristall her, ne? aber eine frage ist jetzt weiß wenn ich jetzt den wenn ich jetzt für eins ein dunst kristall bekomme, für den anderen noch eins, ne? was ich dann wenn ich äh, mich jetzt entscheide zweimal eine niemandswache plus herzustellen kann ich dann nicht mehr in niemandswache eins herstellen weil ich den Dunstkristall am verballert habe für was anderes, also keine Ahnung. So, ich habe noch nie ein Finale. wesens so, kriege ich ja viele Sachen. Es war es mit jedem aufeinander folgenden Weg. Ja, mein Gott, ah, hier ich weiß ich nicht genau, was ich hier noch alles gebrauchen kann attraktionsbuchs Formänderungszeit plus ja ich tue die ja sowieso immer sofort einsetzen also du ja, hast mal ein bisschen mehr gut ja, nächster bericht so, Notizen zum subjekt x auszug 2 die Erinnerungen des Subjekts sind nicht zurückgekehrt und meine Gespräche mit ihr blieben überwiegend unklar. Die, Frag die Fragmente, die ich in ihr äußern ernehmen kann, wecken Vorstellungen an einer vergangenen Welt, eine welt aus einem Märchen. So unwahrscheinlich es auch scheint. Die Frage ist womöglich nicht, wo sie wo, von wo sie kommt, sondern wo von wann wenn sie wirklich eine Reise durch die Zeit hinter sich hat, ist die Aussicht, ihrem Herzen etwas greifbares entlockt zu sein, umso verlockner mein erstes Experiment hatte ich an einer Handvoll Versuchsobjekten durchgeführt, doch keines von ihren war stark genug, um sie zu ertragen. Letzten Endes brachen alle unter den physischen Belastungen zusammen. Ich wusste, es wäre ein schwerer Schlag, ein einzigartiges Versuchsobjekt wie sie aus den gleichen Weisen zu verlieren. Als mein Meister dahinter kam, dass ich dieses Test durchführte, verlangte er, dass ich meine Arbeit sofort einstelle und Ergebnisse meiner Forschung zerstöre. Was jedoch noch schlimm war, er veranlasste die Freilassung meiner verbleibenden Versuchsobjekte. Auch sie ist weg. Wo ist die Objekt X jetzt? Hat Anze mein weiser Meister sie irgendwohin versteckt? Sehr nord Ja, das war noch sehr nord Also er seine Erinnerungen nicht mehr hatte. Ne? habe ich denn jetzt hier wieder bekommen? Was willst du von mir? Was habe ich denn hier Neues? ach so die Niemandswache, niemandsbesieger, niemands besieger was hat ein Groofy gerade ausgerüstet esprit und bewusstlos schutz überheilung da jetzt eigentlich auch nicht ich meine meine meine ganzen äh, begleiter tun relativ selten frecken außer dieses einen Viech hier in aren wir aber das sind jetzt noch hier Ah, neue Gegner, niemand, Beschwörer. Okay. Und jetzt am Eingang, nee, Ja, ich glaube am Eingang, oder? Ja. weg. Ja. Hm. Nichts ehrlich, okay. Und, äh... ja, wir sollen ein Viech in Ahren ne? der Marshmallow ja, Eis gigant. Irgendwie der fragt irgendwie so gut wie immer. Also, Weiß ich nicht, der hat irgendwie wie viel HP 300 HP oder so nach 400. Schafft es irgendwie die ganze Zeit zu folgen? Also, da verstehe ich nicht so rang 5. Kommen Das heißt, hat nicht mal annähernd schwer. Also, bin ich ein bisschen lächerlich. Also, Glauben schon so, hey, die Typen wieder. Okay, ich krieg ja Schaden, aber. Oh Gott. aber ich habe die Ultima Form. Oh Gott, das sind ja richtig. Raketentanz. Oh Gott. Okay, auch mit diesem Angriff. Ja, voll nervtötend. Boah, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht so an den brand teleportieren ja, Du bist weg. Ich bin so langsam, ne? gestartet. Alter! Wir sehen, wie schlecht ich damit Feuer kommen. Boom. Feuer frei. Sind wir noch am Leben? Oh Gott. Hautfighter. No, War auch mit diesem Angriff. Na, no, jetzt kommen mal noch die. Kann ich da reingehen? So, ich glaube schon lieber. ich da reingehen? Nö. Oh Gott. Okay, das setze ich auch irgendwie nie ein. Also, ich vielleicht auch mal öfter einsetzen. Irgendwie schon weiß ich nicht so ein Speedrun angesehen. Und der hat halt irgendwie nur eingesetzt. So, Donald. Meteoridenhagel. <lacht> <lacht> Best Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, wo bist du? Okay. Ihr ja, den könnten mir jetzt sogar gerade den Tag retten. ja gut habe meine verwandlung den auch so ein bisschen schaden macht oh gott ich kann da rein gut nicht aus versehen ein ding zu setzen wir sind ja überall ja gerade Kann überall in die einsteigen es ist sehr effektiv <lacht> oh, normal normal sind noch nicht effektiv gegen irgendwas. du okay ich dachte wir jetzt gerade einer ausgestiegen in die fasse wie gedacht steller mhm. gut haben wir auch Blitzknöpfe und Kamera bricht 5. Selfie Pose, Handflächen groß bad. Selfie Pose. Okay. So, also, wie viele warte jetzt? Hat das 5te, ne? Jetzt jetzt noch 5 6 7 8. Okay. Ich dann ja ein paar machen. So, wir, wie viele vier ich hier bekomme. Nur mit Magie zufügen. Sie werden gekommen. Ja, gerne. Neuer Bericht, geheimer Bericht. morgen Auszug 1. Das Schluss war für uns Kinder wie ein Wunderland. Innerhalb seiner Mauern betrieb Weise seine Forschung und die Früchte, die sie trugen, erlaubten es allen außerhalb der Schlösser des Schlosses glücklich und in Frieden zu leben. Dieser Umstand allein reichte uns aus, um unsere Interesse zu wecken. Doch nicht alle Gerüchte, die von dort draußen gelangen, verhießen Gutes. Bei Nacht waren es dumpfe Stimmen der Wehklagen von Menschen aus Fleisch und Blut, die die Mauern des Schlosses äh, durchdrangen. Man erzählte sich von gefährlichen Experimenten, die an Menschen durchgeführt werden. Lee und ich konnten sogar Gar nicht anders als einen Plan zu spielen, wie wir das Schloss einringen, unsere Neugierde befriedigen können. Die beiden Gestalten, die von den Toren wachen standen, waren selbst Forscher, eigentlich kaum zu glauben, wenn man sie so sah. Sie waren groß, breit und kräftig. An diesem Duo vorbeizuschleichen war aber die erste Würde, und sie erwies sich nicht leicht als zu sich nicht als leicht zu überwinden. Kaum hatten sie uns bemerkt, packten sie uns an den Ohren und warfen uns hinaus, wieder und wieder. An den tagen es uns endlich gelang, in das Schloss einzudringen, stiegen wir die Langen Wendeltreppen an einen Herzen hinunter und stießen in die Dunkelheit und eine ganz Reihe von Käfigen. Es war nicht hell genug, um zu sehen, ob sich daran jemand befand und einfach die Dunkelheit hineinzurufen, um uns zu vergessen, war uns ja nicht möglich. Dennoch konnten wir sie deutlich fühlen. Eine Präsenz aus der schwarzen Tiefen, Angst und Schrecken überkam uns und noch und noch im selben Moment bräuten wir unser Kommen. Doch gerade als wir uns umdrehten, um zu fliehen, vernahmen wir eine leise, kaum hörbare Stimme. Wir davon zu laufen war überwältigend, doch jemand oder etwas wirkte und winkte uns zu sich. Und dort stand sie umrahmt von einem schwachen Licht. Das okay. Anscheinend tut ihr jeder mal ein bisschen... Warte mal, war hier alles, ja, ne? Okay. Dann gehen wir noch nach Kona, da sind zwei. Dann reicht das, glaube ich, für diesen Part, ne? Und im nächsten Part den Rest und dann in einem anderen Part noch der letzte mit dem optionalen Boss. So, warte mal, wo waren die jetzt? Äh, wo der Kutschenboss war und Startgebiet, nähe des Turms. Aber kurz weiter getrunken, ne? ja, und sie läuft nicht mehr mit langen Haaren rum. Komm schon. Warum nicht? Gut. Ich hoffe wirklich, die lcs tun so ein paar Schwächen hier ausbügeln in diesem Spiel. Also, schauen. Ja, ich soll vielleicht mal speichern, man weiß ja nie, ne? Oh, ich muss über und speichern, nein. Aber Rapunzel mit langen goldenen Nahen noch. So, Level 46, wir haben jetzt weiß nicht, sieben Level oder so bekommen. Geht weg. <lacht> Geht back. So, Startgebiet, hier war das, ne? Ja. jage sieben was äh, okay Falsch reihenfolge okay das ist der siebte hier. dreck ich muss er die nummer 6 noch finden so ihr töten oh, wir schnell die dinger sich jetzt hier aufhören ne? situations für ultima ne? blitzk ultima form wenn man nicht vorstellen, war immer hier auftaucht irgendwie schwäger wird als roboter der spielzeugkiste und die sind schon ganz schön nervig wenn ihr mich fragt Level 99 diesen Spiel zu erreichen, das ist so einfach wahrscheinlich. Weil irgendwie so viel gut kriegen und so schnell hochleveln. Aber ja. Irgendwo stehen wo ich auch, okay, dann nicht. Und irgendwo stehen wo ich auch alles treffe also. so einfach ne? man hier und da ist vielleicht mal nah dran zu verrecken aber vielleicht liegt es auch ein ultima also ultima ist ganz schön stark die situations ding ist ja schon ein bisschen broken ja yeah. flächen Angriff, die ich hier alle mache die form hier Noch jemand? Boah! Den verteilt muss ich alles sehen, in den einzelnen rennen. Boah, okay. Boah! -Knöpfe. und den bricht den lesen wir. nachdem wir den Sechsten bekommen haben. erstmal musst den Sechsten lesen. Entschuldigung, und habe falsche Reihenfolge genommen aber der Kutschenboss ist, das ist jetzt nicht so schwer zu finden, glaube ich. was war nicht den genauen Weg dahin, aber wer schon finden. So 47. Wir halt nur schnell jetzt hier durch die Gegend war oh, Sei ruhig. Ich habe mir schon ein paar lieder irgendwie so von kingdom als angehört hier auf youtube und überall findet sie so ein kommentar hey maybe we we'll find some ingredients around hier also unter jedem lied irgendwie so ich habe irgendwie so weil nicht das finale bosskampf thema noch mal angehört bei youtube und dann kommen immer solche kommentare richtig gut da, mal... Starkster äh... So. Ja, jetzt wollen wir die brauchen, ne? Ich sei der optional was richtig übelst stark. Ich weiß nicht. Also Kingdom Hearts hat es schon immer mit seinen optionalen Bossen geschafft, hier Frustration und so zu erzeugen. Also Also vielleicht ist irgendwie der optionale Boss ja richtig übelst hammer schwer. Aber ich glaube, es ist irgendwie nicht so ein Story Boss oder so. Aber ist einfach nur so ein herzloser oder so ne. Bin ich immer doof, also komm Schaden. Ich schon bei Dream Drop distance blöd hier. Der einzige optional Boss gegen den man kämpfen muss, war irgendwie so ein, so ein Disney-Boss gegen so, weiß nicht, wie ist ja normal. Lucius fand ich ein bisschen dämlich. Und ja. wow. oh, jetzt sieht sich aber doch ganz schön der Part. Ich wollte gar nicht so lange hier. In die erste Hälfte von diesen Dingern sitzen, aber... Ich bin eigentlich bin ich die ganze Zeit einsetzen, aber... durfte ich nicht. Ein Schlag sind die weg und wir kriegen... Was? 1000 Erfahrungspunkte irgendwie soweit. Hier gerade bekommen. Schon krass. Wo oh, komme ich denn jetzt mal eigentlich in dieses Gebiet? Ich dachte, ich wäre irgendwie in der Nähe. So, hier. Boah, jetzt kommt auch noch Antivirus und ploppt auf. So. Boah, was ist euch? War denn jetzt? War ich weiß nicht, wo das war, aber bis euch das Ist keine Zeit für euch, Mann. Wenn ich da irgendwo ja, ne? So da Nur rein da, Antivirus, verpiesel dich. Und ja. Wir müssen gerade, wir müssen... Ja. Boah. Hier müssen wir gegen Boss kämpfen. Trotzkopf. Hey, endlich mal. War auch nicht lange gedauert, ne? What? Oh, jetzt habe ich wie Ding. Ah. Oh. Ist denn das schon wieder passiert, ey. Da, aber ja, komm, habe ich mich an was ich damit angesehen, oder? Oh, und hier ist jeder hier tot außer Donald. Halt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, du kannst du auch mal frecken? Wie bekommt er ja gar keinen Schaden? Will ich verarschen? Aber ja. Für mehr eine Kuppelmünze um abziehen. Ich krieg das. Ich wissen das schon wieder passieren Komm schon hat ja ich dachte ich habe dingen wieso wieso welchen ich davon erledigt ich habe doch hier dieses ein hat ich bei muss nicht kaputt gehen kann Na oh, komm her, der macht mir die ganze Zeit Schaden. naja ja, ey. Das ist sehr nothauch, nah, ob Platten da möchte ich nur so ein blöden Pferd erledigt, ey. Gibt's doch ja nicht, ey. hat das wird von schwertern hier beschützt ja so. da wollte ich eigentlich nicht einsetzen, wird gut die bombe einsetzen aber okay jetzt macht jetzt ein zieht hier ein ding ab ey. nun machen ja jetzt nee, bin ich kein einziges markt und da kommt ihr so blöd wie ich nicht ne? mich ich kaputt ja, komm ja der wert meine verwandlung schaden ja so. oh, jetzt kommt er noch mal hier ist das wir macht magie in diesem spiel schaden ne? kommen wir mich losgehen. Boah, wie blöd der ist. jetzt gerne. Ah, diesmal habe ich das kommen gesehen. In die Fresse. Ihr Sohnskristall, da brauche ich auch irgendwas donalds waffen glaube ich Gut, man hat auch erledigt weil nur so ein zwei kills dann kriege ich auch ein level ab also stellt sich mal hier ein zum kill haben ja, wir gleich speichern Tue ich neue berichte lesen Die ist um Eva irgendwie gehen soll. Diese eine von den Vorteilern hier in den pinken Klamotten und weil sie nicht Katzen oder mal eine Katze die die als Tier hatte, als Tiermaske oh, Theo, Back off. Back off. Hab wir gestiegen. Mal, wo bin ich denn? Das ist ja schon wieder Von da kam ich ne. Da muss glaube ich hin, ja. wir müsste irgendwo ein Speicherpunkt sein, ne? kommen Ja, da perfekt, gut. Aber dann neues. Ich bekomme hier die ganze Zeit Fertigkeitspunkte. Trotz Kopf, damit. Ja, nix. So, was haben wir hier? Geheimberichte, Nummer 6 und 7. Herr ja, Auszug 2. Es war zu dunkel, um ihre Gesichtszüge zu erkennen. Mit gewünschten Stimmen wir zu ihr. Wer war sie? Warum war sie hier eingesperrt? Doch sie hatte keine Antworten parat Hatte keinerlei Erinnerung. Sie waren sein Rätsel. Doch ich wusste, dass ich ihr helfen wollte. Und so versuchten wir immer wieder ins Schloss einzudringen. Doch meistens wurden wir von den Burgshorn gestoppt. Und es blieb bei dem Versuch, es uns aber doch gelang ins Innere vorzudringen. Sprachen wir mit ihr, das war der einzige Trost, den zwei Kinder, die wir bieten konnten. Aber Lee hatte anderes im Sinn, er war entschlossen, sie zu befreien, und so schlichen wir uns jeden Tag ins Schloss. eins getrieben von dem Verlangen, sie zu retten, äh, zu wollen, das von ganzem Herzen. Aber wir weder an diesem noch am nächsten Tag oder bei einem unserer nächsten Besuch konnten wir sie wiederfinden. Oder Wurde sie wurden das hingebracht, hatten sie uns hatten wir sie uns einfach nur eingebildet. Leo und mir war klar, dass es nur ein Weg gab, um ganz sicher zu sein. Und so stehen wir heute vor den Toren des Schlosses nicht als Kinder, die sich unerlaubt Zutritt verschaffen, sondern um die neuesten Lehrlinge von Anzen der Weisen zu werden. Ah. Über Projekt Replik und Reanimation. Nach meiner Auslöschung und nachdem ich wieder ein vollständiger Mensch geworden war, erwachte ich nicht sofort. Vielleicht war der Schaden einfach zu groß, selbst nach den Erwachsenen verliebt ich im Bett und dachte zunächst darüber nach, wie ich nun weiter vorgehen sollte. Während ich für die Organisation am projekt Replic gearbeitet habe, habe ich etwas 20 Gefäße geschaffen. Die ersten Ergebnisse meiner Arbeit waren fast durchwegs Misserfolge. Nicht ein gab ich eine Nummer. Der erste greifbare Erfolg dieser früheren Versuche war Repliko. Es folgte Shion Nummer 1, die im Grunde nicht mehr von echten Menschen zu unterscheiden war auch wenn sie durch den Einfluss unserer letztlich anderer letztlich instabil wurden ich nahm diese beiden als grundlage und arbeitete daran eine reihe von nahezu perfekten repliken zu konstruieren Aber gerade als ich vor fertigstellung stand fand meine bemühungen auf einmal wurde meine bemühungen auf einmal gestoppt ich vermute dass sehr nur sowohl die ersten beiden als auch die über unbenutzten repliken meiner späteren bemühungen für sich verwenden will als ich mich heute erhob beschloss ich meinen ersten ausdruck seiner seit geraumer zeit ma äh, zu machen und um zum forum zu gehen doch mein spaziergang wurde je unterbrochen als ich überraschender besucher als eine überraschender besucher auftaucht und mir unerwartete Angebote machte obwohl er jünger war als ich war es war er zu semnas rechte hand aufgestiegen ich akzeptierte seine Bedingung und wurde erneut ein niemand das machte es leichter zugang zu den alten projekten replik zu halten was tut man nicht alles um etwas wieder gut zu machen? wechseln Ja. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, Kylie hat irgendwas mit Ava zu tun, Oder vielleicht ist sie sogar Ava. Keine Ahnung, da kann aber irgendwie auch nicht sein, weil Ava, weiß ich nicht. Aber ja. Break ist also Sick Boys Looks, also ja, irgendwie ist alles mittlerweile wieder möglich, ne? Gut. Um, ja ich würde sagen wir werden den partie in der nächsten part machen wir die andere hälfte der kampftore und ja ich, ich habe euch gefallen, bitte hinterlassen like, ein abo ein kommentar das wäre sehr lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder hattestikowski